Willkommen Reisende! Heute schauen wir uns Forspoken an. Die Demo erstmal. Wir sehen, wie das Spiel so ist. Können wir mal gucken. Gucken, mit welcher Mission wir starten. Alter, also lädt ganz schön lange. Frey Holland, Tagträumerin. Katzenfan, New Yorkerin.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 Gesessen. Das soll ja eine Lehre sein. Haha! Vielleicht kommt ein Knaller. Also Steuerung, so wie in jedem anderen Spiel auch, wer jetzt erwartet. Bisschen leichter. Nicht nur ein bisschen. Das hier. Ja. Okay. Ranke. Blüte. Bären. Gleich gibt's aufs Maul. Also die Unterstützungsfähigkeiten laden sehr langsam auf. was rum. Das war erstmal mal. Grafik oh, hochstellen ist dafür für Arsch. Ja, tap mir egal. geil. machen wir hier auf. Hm. Kann man nicht irgendwie? Ah. So ist jetzt besser? erstmal durch die Walachei laufen. Mal gucken, was wir machen müssen. Hier würde ich ganz gerne eine Weile chillen. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, eine Rast einzulegen und mit dir zu chillen. Warum musst du denn chillen? Etwas gefunden? So viel Glück hat man nicht oft. Also sie ist ja New Yorkerin und wurde erstmal gepflegt Jeesigkeit. Was natürlich schon gut ist. Im Spiel Hauptcharakter, wenn er weiblich ist. Aber wenn du eine Geissigkeit wirst, dann sollte es natürlich eigentlich eher ein Mann sein. Fraglich wie viel wir in der Demo spielen können. Ob wir ein bisschen was vom Spiel sehen. Lag hier noch was in dem Haus rum. Hier liegt noch was herstellen aufwerten neuen gegenstand aus material herstellen aufwerten rote magie 6 trefferpunkte verteidigung nadelstein ja, halt mal ein bisschen mehr aus mal von mir aus Ach, gedrückt halten auch noch ah, wir wir mehrere von den steinen oder was ressourcen kostet ein kostet 22 was will er uns sagen Kette aufwerten. Okay. Besteitigung. Magie. Nehmen wir hier die andere Magie. Der Effekt wird ersetzt. Das ist schon wieder scheiße. Wenn ein Gegner besiegt wird, wird automatisch eine Heilung ausgelöst, okay. Also Magie, Magie. Fertigkeit erforderlich. Okay, naja, bin interessiert. Was kann man herstellen? Jeansbeutel, Materialbeutel. Ah, ein Scheiß. Ja, lieber mal ein Spiel angucken. Habs mir anders überlegt. Ich will weiter schlafen. Nun sind wir schon auf. Los geht's. Ach, das sagst du nur, weil du nicht weißt, wie bequem das Bett war. Also, die Kamera reagiert ganz schön schnell. Eliminiere den Feind, ja, werden wir ja wohl hinkriegen. Ja, meine Fresse, das mit dem Ausweichen mir voll egal. Oh. Das ist Chance. Boah Alter. Ja, jetzt schießen wir nicht. Ah, okay. Wir haben auch eine Superfähigkeit. Das ist okay. Hält mich auf Trab. Oh nee. Boah, ja fast runter, ich habe fast runtergesprungen. Welcher Richtung kommen wir denn? Sei nicht, müssen wir dahin, wo die Gegner sind. Farklich, wie weit wir schießen können. Im Kampf sind die ersten Sekunden entscheidend. Und das sagst du mir erst jetzt? Also, manchmal wechselt er einfach so das Ziel. Also. Ahnung, Alter, ich habe das Gefühl, es mag wie Sau. So geht aber. Kampf? Keine Ahnung. Ja, komm, lauf mal schneller hier. jetzt super lange Überblendung hm, die sieht doch bestimmt super aus hm. das lese ich jetzt nicht Gut, da hätte man jetzt gekonnt ausweichen können. Vergiss nicht zu atmen, sonst dann bist du nie einen Treffer. Nicht hilfreich. Ah. Ah. So dann, noch bauen. Da. Das hilft aber. Und weiter geht's. Das mit ist mit dem Schatten, das Hoffentlich. Schmeckt nämlich echt schwach. Das ist ich kaputt. Was ist jetzt kaputt? Ag plus 1. Jetzt ein wahrhaft würdiges Ziel. Nö, keine Lust. Ich trainiere nicht für eine Meisterschaft oder so. Ah. Haben ein paar Erfahrungspunkte bekommen. So was da unten. Leuchtet's. Für Mana erlernen Zauber mhm. okay oh, eine Schatzkiste. Ranne. Immer noch besser als nichts. Metall. Hm, super. Also Tab, wo muss wir hin. Ausrüstung, Tutorials, Karte, Notiz, Magie. Gegner ressourcen. Stand da nicht, hier können wir uns die blöden. Rosenholzquell tauschen. Ah, neuen umhang in giesel finden habe ich kräfte monument der stärke verbessern ist das da unten ist hm. War das überleben hast du was Also, er, ja, die wieder aufsteht, ist auch Weihnachten. Wenn sich die Gegner ja nicht mal in Ruhe angucken. Ja! Boah. Boah. mir wäre voll schlecht. Ausweichen klappt nur bedingt. Weil ah, es labert der Charakter und dieser blöde Armreif auch noch in einer Tour nervig also die aufmachung vom spiel ja, schon dick, schick aber die skelava hey, ist, oh, ist ja nervig wunderbar Und dann auch noch von so einer New Yorkerin. Shit. das scheint ein schloss zu sein ja dann spring das ding auf meine fresse so schwer ist nicht Oh nee, jetzt B, A, S, D. F. gedrückt halten. Gänig. Hm. Okay, ne, okay. Ah, neustadt, ja, aber wie? Wechselchen auf ein anderes? Ah, okay. So müsste es gehen. Mal, was haben wir hier? Na, was haben wir denn hier? Noch ein bemerkenswerter Fund. Aber hm. hallo! Die Schatzjägerin schlägt wieder zu. Ihr nerviges Gelaber geht mir jetzt schon auf den Sack. So, da hinten hat es ja so schön geleuchtet. Da laufen wir jetzt erstmal hin. Aha. Hier können wir ein Foto machen oder was? Mann, ich wette den wird das das wenn... Was für ein Scheiß. Ist nicht ihr Ernst jetzt, oder? Alter, wir müssen hier Fotos machen sein schwach sein nice. so. Fast so als würde es mich zu sich rufen ah, springen bald halt rein sale höchens um wen stört oh, kriegst jetzt eine offenbarung uh. Skillbaum, neuen Zauber erhalten. Aha, aha. Aufstieg. Klettern. Noch höher. Ziele auf die Mauer, drücke im Sprung und Steuerung. Also einfach schnell hochlaufen. Okay. Ja cool, das konnten wir vorher nicht. Rosenholz, Aufgabe 3 erfüllt. Was für ein Scheiß leuchtet hier eigentlich so? Ach, da einfach durchlaufen, kriegen wir Punkte oder was? Das ist auch noch so ein Ding Aber wir sind doch hier eben am Anfang auch durchgelaufen durch so ein paar da. pass auf dass du nicht stecken bleibst sonst fällst du noch hin ach nee das war doch mein geheimer Plan hier ich alles zu hier so einer da sind wir vorbeigeeiert bringt bestimmt irgendwas das eindammeln Turm würde mich ja schon interessieren, aber da sollen wir ja scheinbar gar nicht hin. So also 700 Meter das nächstliegende, oder wie? Man kann so schnell laufen und sprengen. Mal gucken. Kommen wir die Wand da hoch? Mit diesem... Das könnte man fast einen Flug nennen. Also laut Steuerung soll auch Warpen gehen, aber das muss man wahrscheinlich noch freischalten. Ah. Hm. Aber wir haben noch 400 Meter, also von daher. Stelle ich nicht so an, ist nur ein Berg. Oh, ich sag mal. Hier, da unten können wir schon wieder ein Foto machen. Eben Zombies. Können wir auch lassen. Irgendwie das Gefühl, wir hätten da oben bleiben sollen. Und da es hier keine Reittiere scheinbar gibt, ist immerhin gut, dass wir super schnell laufen können. Ja, ist wir kommen da hoch. Hat das Ding nicht behauptet, wir kommen jetzt höher? Wasser zauber. Nicht mal eine blöde Wand hoch. Wie ist denn da hochkommen? Gleichzeitig gedrückt halten. Ja, klappt ja super. Also wenn es nur anders, so an der Wand, Aha. so höher kommt man damit jetzt auch nicht. Ich werde jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen, so, ob ich da gefallen bin? Na mal. Ich muss doch irgendwo hochgehen. Es wird immer schlimmer, wenn du mich fragst. Hm. Wie kommen wir da hoch? Nicht, dass wir über diese Dinger da hochkommen. Oder? Der Abstand ist bestimmt viel zu hoch, oder? Oh, super, ich sehe den anderen nicht mal da oben. Hm. Ah nee, das klappt ja mal gar nicht. Ah. Vielleicht. Weil muss ja einen und Zweck haben. sagte, das Stück Blech, das nur durch Magie zusammengehalten wird. Hm. Gut, das geht nicht. Wir müssen wir jetzt ernsthaft wieder zurücklaufen. Haben wir hier nicht irgendwie eine blöde Karte? Kostlosen Karte. Das ist ja gar nichts. Ja, hm, super. Wäre ich auch von alleine nicht drauf gekommen. Seht ihr das Mo Monument aus der Nähe an? Okay. also wir sind, schätze ich mal, das da. Er ist doch aber mitten auf so einem Stein. Da oben, also da müssten wir doch hochkommen, oder? Das, das ist die goldenen Steine da haben bestimmt auch was zu bedeuten, kann man bestimmt einsammeln oder so. Wie soll man da jetzt.. So, ich sehe überhaupt nichts. Jetzt habe ich schon wieder irgendein so Pillow-Trick, ey. nicht wahr oder nicht hoch Jetzt müssen wir da echt zurücklaufen wa? Oh, lauf doch mal in die richtung in die ich will was ja alles spürt nächstes okay, radar aktivieren nichts könnte mir egaler sein Nicht hoch. ne? Wie hab ich denn das gemacht? Bruch. Nicht stark genug, um zum Problem zu werden. Hoch heißt übrigens den hier dieses der schwarze der Energie, die alle in Zombies verwandelt Welt hat. Also, irgendwie sind wir jetzt hier hochgekommen. Aber wir müssen noch ein Stück höher. Jo, Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Hm, sieht nicht gut aus. Ja, etwas scheint den Bruch hierher gelockt zu haben. Du kannst ihn sicher mit deinen Kräften bannen. Versuch es mal. Wie? Weiß nicht, worauf was ich zielen muss. Hm, hat schon mal geklappt. plus fünf. Cool. So. Aufgabe fünf: neuen Umhang finden. In Gimul. Ja, weiß immer noch nicht, wo das ist. Da. Also ein Stück hochspringen. Und nach rechts laufen, dass das Wassergarten südlicher Glockentor ja, jetzt müssen wir da ja, schon wieder hoch. Ob diese Dinger noch vor dem Bruch gebaut wurden, sie errichten zu lassen, während das Volk qualen litt, wäre unsensibel gewesen. Außer es gab einen guten Grund dafür. die zum so mal irgendwie so ein bisschen auf so einen vorsprung da ist etwas wie sollen wir vorgehen ist etwas ja super hier oben an der wand oder was Wo denn? Da oben. Was ist denn jetzt kaputt? Ich habe ja schon vieles gesehen, was der Bruch mit Leuten anstellt. Aber dass er ihnen Flügel wachsen lässt, ist mir neu. Wie dem auch sei. Du hast ein hartes Stück Arbeit vor dir. Ein fliegender Gegner ist nicht zu unterschätzen. Bläh. Du weißt, welchen Zauber du brauchst, richtig? Nee, keine Ahnung. Ja, halt die Klappe! Und den noch. Ich kann doch hier nicht kämpfen. jetzt welchen Zauber wir brauchen also mal im Ernst doch die dem ich Idee ah, los da hoch und schafft die Umgebung aus wahrscheinlich bei den Punkten was jetzt abrollen oh ja das ist mir doch echt Ja, würde sie mal laufen. Abstand. Nee. Weil, das ah! dass sie fliegen können, ist aber... schaffen wo die alle stehen okay oh, aber schon witzig die Kämpfe was jetzt Lass mich raten, da ist der Umhang drin. Ja, bin ein bisschen erschöpft. So. Ein Umhang der tantra Eins. Was? Den Tantra. tantra Pra 1 gerne trug. Schützt den Träger gegen Benommenheit. Ausrüstung ansehen. So. Umhang mutig. Wie ändere ich das jetzt? Ah. Umsichtig, makellos, anmutig. Reach. Was ist der da. Ah, Immun gegen Benommenheit. Der da. Schubmagie lädt sich schneller auf wenn Reif blockt ja, hier sind aber fliegende Gegner dann fragen wir halt den da. solche Funde sind der gerechte Lohn für unsere langen Wege ja also Ah, okay. Zusatzherausforderung. Trotz Demo. Okay. Ein Kilometer zu Fuß laufen jetzt hier, oder was? Nur weil dieser überhaupt nicht freigeschaltet ist. Also, so mal nicht schlecht die Demo. Das Gelaber ist super nervig, aber ansonsten. Bisschen ärgerlich ist noch, dass die, also die kann man bestimmt einstellen, dass sie nicht so bei der kleinsten Bewegung, dass man auf einmal hinter sich guckt. Aber dann werden wir uns jetzt noch schön hier die zusatz ging mehr mehr uns angucken. So. Wenn diese Zusatzaufgabe angucken. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch, oder was? So. Okay. Wir sind da irgendwie hochgekommen. Alter, hier ist noch so ein Schreinding ins. Monument der Weisheit. Ja, hä? Aber man muss ja echt exakt davor stehen, oder wie? Was zur Hölle soll das? Ich bin nicht ganz sicher. Sei vorsichtig. Lass mich raten, jetzt haben wir einen falschen Umhang um. Und diese Zwischensequenzen, ne? Ich schütze die Flüchtlinge für die angegebene Zeit. Oh ne, echt jetzt. Ist eine Vision, ist doch völlig Latte, ob wir die beschützen. Die sind ja sowieso tot. Aber das kann ja jetzt was werden. Super, was sind die Stadtbewohner und was nicht? Kopf zu brechen, stimmt's? Deine Flanke. Was ist denn jetzt kaputt? Okay, mach ich. War spielt Spiel einfach stehen geblieben? Ah. Hey, da hinten ist noch einer. Wohin? Ah. sagt er so einfach. bilder der Quatsch in Arm reif. Ah. Wegen das war's. Da so war nicht voll. müssen nur ein scheiß Armreif. Warum bitte lässt du mich nicht in Ruhe? Hauptsächlich macht diese Superfähigkeit nichts passiert. Auch noch Hunde oder was oder wenn oh, das für Viecher ah. oh, auf alle Seiten muss man achten annehmbar war voll schlecht oh ja sonst läuft es auch den ganzen tag die wand hoch er oh. ja, wird einem ganz schön echt bei so viel bewegung Ganz schön viele. Das sind viele. So so oh, jetzt wäre die Superfähigkeit mal irgendwie super. Oh, die Superfähigkeit Fähigkeit wäre super. Aber wo kommt der Große ja? Alter, ich will den riesen Fatzken, der vor mir steht. Geht nicht, oder was? Ich hab an den Geschmack gewöhnt. Was ist denn jetzt? Na, hast du gar nichts zu sagen? Bonus für den ersten Abschluss. Hä? der Ton weg. Was zum... Alter, wenn das echte Spiel genauso rumrum hier wie die Demo, ne? Oh, krass. Spiel abgeschmiert. Na, ganz prima. Eine Demo, die Bürger ist... Also es stand ja noch, dass was geschafft haben. Aber hat es uns auch gut geschrieben oder das ist ja die Frage. Und scheiße hat das blöde Spiel gespeichert. Ah, oh, jetzt lädt das wieder eine Stunde. Also, spiel grafisch gut, Geschichte geht. Echt, wir müssen den Scheiß nochmal machen. Bleib bei der Sache, Ja, ja. Oder ja, warte mal. Ne, wir hatten. Wir Können es jetzt noch mal spielen? Ist ja, sie ja, das kann das Spiel jetzt mal gepflegt vergessen. Ey. Eliminiere den Feind, hm, wie viele sind es denn? Also, dass man hochklettern kann. Wie sollen wir vorgehen? Ist etwas, sehe ich schon seit einer Stunde, du scheiß Armreif. Also, der Armreif und ihr Gelaber gehen einen gepflegt auf den Sack. Also, den da unten sollen wir machen, oder was? Hm. Aber das Ziel ist hinter der Burg. Menschen sind viel zerbrechlicher, als man denkt. Gehst du etwa philosophischen Gedanken nach? ich denke eher an zerlegte zombies so und gehen wir jetzt halt einfach war lang da würde sie jetzt mal ist nicht ihr ernst jetzt oder was zum Sie mich doch verarschen. War ah, kommt sie da hoch und dann wieder nicht, oder was? Was zum Enker macht die Alte denn? Muss ich um diese Scheißbock rumlaufen? Ja gut, das ja, weiß er nicht so gut. Keiner. Ich spüre Feinde in der Nähe. Ja, so gut. alles spürt, ja, ja. ne? Augen auf, schon also. Grafik toll. Spiel eigentlich toll. Aber. Dass sie hier in einer Tour labern. Ist so nervig. Ach du. Das Vieh ist ja groß. Müssen es doch bestimmt. Das bestimmt die Zusatzaufgabe. Oder auch was ja nee, ich schieße ja nicht, ne? Boah, ist das viel schnell. Beim Ausweichen müsste ich irgendwie mal nach hinten drücken, statt nach vorne. Weil das mit dem Ausweichen ist aber... Schön. Mich nicht vollspiel. Alter, ich drücke X für diese Fähigkeit und ein Scheiß passiert hier, oder was? Boah, Sommer. Boah. Steht X, ich drück X, verdammte Scheiße. Ach komm, Jill, ne. Ich kann. Boah, alter. Ja, ja. Das hilft nicht viel. Ja, super. Nicht getroffen. Vielleicht könntest du Angriffen ausweichen, statt mit mir abzuwehren. Hast oh. du Angst, du könntest die Kratzer abnehmen. Der nächste Treffer tut weh. Ja. Ja, also da steht X verdammte Scheiße. Dann drückst du X. und Scheiß passiert. Ach fick dich, Spiel. Ganz im Ernst. Spiel geht mir auf den Sack. Grafisch, super. Wahrscheinlich ist X falsch, obwohl X dran steht, aber naja. Ist ja eh nur eine Demo. Das Gelaber geht einem tierisch auf die Nerven von den beiden. Dass sie in einer Tour da diskutieren. Diese Zwischensequenzen viel zu lang. Voll unnötig, kann man nicht wegdrücken. Aber grafisch und Story-technisch ist das Spiel super. Ich hoffe, ich konnte hier einen Eindruck davon gewinnen, wie das Spiel ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Spielt am besten auch erst die Demo, um zu sehen, ob es euch gefällt. Probiert Tastatur oder Controller, was euch besser liegt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.